Wir sind das Bauvolk der kommenden Welt, wir sind der Seemann, die Saat und das Feld. Wir sind die Schneter der kommenden Macht. Wir sind die Zukunft und wir sind die Tat. So flieg du flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, getreue Kämpferinnen. Wir sind die Arbeiterinnen von mir. So flieg du flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, der treue Kämpferinnen. Wir sind die Arbeiterinnen von Wien. Österreich lud mein Großvater zu dem Spiel ein. namens Name ist der König, du wirst dich unter König sein. Doch bald wurde es ganz klar, aber es war angesagt. Du bist nichts, außer ist dein Name. Der Reisepass voller Hass, Gehackelt den ganzen Tag für mindestens. Weil immer lang ein schwerer Marathon Rap ein Widerstand Doch leider kein Bedarf Dann nimmt er halt dieser Schwarzkopf Der Mic in die Hand So fliegt du Flammen Kämpferinnen, wir sind die Arbeiterinnen von mir. So fliegt du flammende, du rote Fahne, voran dem Weg, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, getreue treue Kämpferinnen, wir sind die Arbeiterinnen